Ich habe gerade eben in meine Tasche gefasst. Da war ein Taschentuch mit Knoten drin. An irgendwas sollte mich das erinnern. Aber woran? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Was könnte das sein? Ach, ich nehme an, das kennen viele Leute, wie das ist, vergesslich zu sein. Was man nicht alles vergessen kann. Manchmal vergesse ich, wo ich meinen Schlüssel hingelegt habe oder ich suche nach meinem Kalender. Wo ist meine Brille? Ach, gerade hier. Aber wo habe ich mein Auto abgestellt? Manchmal gehe ich los und will etwas holen und auf dem Weg hin vergesse ich, was es war. Ich habe auch schon mal jemanden mit dem falschen Namen angesprochen, weil ich mir nicht mehr sicher war, wie er heißt. Von alten Menschen höre ich das öfter, dass immer mehr in Vergessenheit gerät. Die Dinge, die lange zurückliegen, an die kann man sich noch erinnern, aber das, was gerade war, da will das Gedächtnis manchmal nicht mehr mitmachen. Anscheinend gehört das zum Älterwerden dazu. Manchmal hilft dann auch sein so Knoten im Taschentuch nicht mehr, wenn ich nicht weiß, woran er mich erinnern sollte. Ich frage mich, ob ich wohl auch Gott vergesse. Manchmal habe ich schon den Eindruck, da denke ich den ganzen Tag nicht an Gott. Manchmal vergesse ich zu beten. Und dann frage ich mich, vergisst Gott mich auch? Vergisst Gott uns? Hat Gott auch ein schlechtes Gedächtnis? Nein. Gott hat versprochen, uns nicht zu vergessen. Er sagt, wenn auch eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, ich vergesse dich nicht. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Ich passe auf dich auf. Ach, jetzt weiß ich wieder, woran mich das erinnern sollte. An mein Kreuz, das ich an die Wand hängen wollte, als Erinnerung daran, dass ich mit Gott jederzeit reden kann, dass Jesus uns segnet. So findet Gott uns immer wieder. Selbst wenn wir irgendwann Gott vergessen sollten, er findet uns und er erinnert sich.